Wie können Sie Videos am besten nutzen beim Starterlernen Dazu möchte ich Ihnen hier ein paar kleine Tipps geben. Zunächst mal, wenn Sie auf meine YouTube-Seite gehen, finden Sie gleich als erstes in der Übersicht hier die Playlist Einführungsstarter. Wenn Sie da draufklicken, bekommen Sie als Übersicht die ganzen Videos, die zur Starter-Einführung gehören und Sie sehen hier immer, dass auch die jeweilige Sitzungsnummer dabei steht. Das heißt also zum Beispiel hier die Videos 1.1, 1.2 und 1.3 gehören zur ersten Sitzung. Wenn Sie sich jetzt ein Video anschauen, dann ist natürlich der erste und wichtigste Punkt, dass Sie die ganzen Informationen, die Sie dort sehen, auch direkt anhand des Beispiels, was da gezeigt wird, nachvollziehen. Nehmen wir an, wir fangen mit dem ersten Video hier an zur Datenanalyse in der zweiten Sitzung. Sie schauen sich jetzt dieses Video an. Es läuft direkt los. Und gleich zu Beginn wird als erstes dann gleich gezeigt werden, welcher Datensatz jetzt verwendet wird, um die Analyse hier, diese erste Analyse durchführen zu können. Dann ist natürlich der erste wichtigste Punkt, dass Sie auch dieses nachvollziehen, also auch den Datensatz öffnen und parallel dazu die Dinge nachvollziehen, die gezeigt werden. In diesem Fall also würde ich es jetzt hier pausieren, weil ich jetzt hier sehe, okay, der Datensatz wird geöffnet und erstmal auch Starter öffnen. So. Dann sollten Sie sich das Video entweder in einem kleinen Fenster daneben öffnen oder wenn Ihr Bildschirm dafür nicht groß genug ist, schauen Sie, dass Sie sich das irgendwie auf dem Handy anzeigen lassen oder auf einem Tablet, den Sie neben dem Bildschirm stehen, sodass Sie auf jeden Fall beides parallel sehen können, sowohl das Video als auch das geöffnete Starter, wo Sie die gezeigten Sachen dann direkt nachvollziehen können. Also wir lassen das Video weiterlaufen. Ich sehe jetzt, okay, es wird ein Datensatz geöffnet über File und dann hier diese Beispieldatensätze und dann wird gezeigt, welches Video geöffnet, äh, welcher Datensatz geöffnet wird. Und das ist also der hier. So, dann schaue ich mir das Video weiter an, was da für Informationen dazu gegeben werden. und Hier wird jetzt zum Beispiel eine Variable ausgewählt, für die dann eine Häufigkeitstabelle erstellt wird. Das, was hier dann gezeigt wird, vollziehe ich auch wieder nach. Wenn es zu schnell geht, pausiere ich immer. Dann wird hier jetzt zum Beispiel gleich eine Häufigkeitstabelle gezeigt. Dann gebe ich die Häufigkeitstabelle entsprechend ein und schaue dann, ob dasselbe passiert, wie das, was im Video gezeigt wird. Das ist im Prinzip schon das Wichtigste. Wenn Sie mal ähm, in einem Spezialfall das Gefühl haben, es geht Ihnen im Video zu schnell oder zu langsam, dann gibt es hier die sehr praktische Funktion in YouTube, dass Sie hier bei den Einstellungen die Geschwindigkeit definieren können. Sie können also sagen, dass die Geschwindigkeit im Normalfall mit einfacher Geschwindigkeit ausgeführt wird. Sie können aber auch beschleunigen auf die doppelte Geschwindigkeit und Sie können es auch abbremsen auf ein Viertel der Geschwindigkeit. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass Sie sich parallel dazu auch noch Notizen machen. Das heißt also, zusätzlich zu dem Nachvollziehen in Starter empfehle ich Ihnen, dass Sie sich einfach einen Block daneben legen und die entscheidenden Strukturen der Befehle, die gezeigt werden, sich notieren. Also beispielsweise im ersten Video zur Datenanalyse geht es ja um den Tabulate-Befehl, dass Sie sich dazu aufschreiben, okay, der Befehl ist so aufgebaut, dass zunächst Tabulate, also der Befehlsname, hingeschrieben wird, dann kommt der Variablenname und dann werden mit Komma irgendwelche Optionen abgetrennt. So, ich hoffe, das hilft Ihnen beim Lernen mit den Videos. Viel Erfolg!